Ja, ja, genau. Dass das so wird schon das Leben so in Harmonie wäre, in Harmonie, also. <lacht> Was? Du, du, du, du. Ja. Lecker. Chef, ja, ja. bin jetzt ja. Jahr her. so. <lacht> Masken. Ich sag auch noch... Also habe also ich gestanden, in der Schlange, ja. in den Baumarkt, und musste husten. Ja. Moment, Moment, ich zeige kurz hier. Das ist ein, ein, ein Mangobaum, ja? Mango Baum, die sind aber andere Sorten, ja, Mango. kleine Mangos, aber die schmecken sehr gut, ja. Mangamadu? Eh, manga nein, manga. nein. So, apa namanya mangga apa namanya? Kanis. Bedanya sama mangga madu. Kalau mangga madu, kalau dipakai satu bulan udah terputusak. Tapi kalau mangga di kanis, pakai berbulan-bulan lebih bagus, saya bilang. Ja, also je älter die Früchte sind, desto besser. Die schmecken schon besser, ja. Darakanda, ja, sie so ne, haben nur kleine Früchte, aber die sind die schmecken schon gut, ja. Ja, kleiner, da sieht man ja auch noch. Da, da sind auch schon Früchte da. Oben, ja, Darakanda. Normalerweise haben die also sind die Früchte etwa so groß, ja? Aber die sind, haben nur kleine Früchte hier. Darakanda. Also sehr, sehr, sehr schön in, in uh, Indonesien. Sehr schön. Inder! Bagus! Indah, Bagus. Bagus ist schön, ne? Ja? ja, auch Inder. Indah in ja. heißt mehr schön. Ja. Bagus heißt gut. gut. Ja. Dieser uh, diese Ecke, also dieser Teil vom Tempel ist auch schon sehr wichtig zu wissen, warum da so eine Mauer hinter dem, hinter dem Tor ist, ja, das ist Schutzmauer auch, ja. Ja, Rangda, ist der Bösengeister, Böse so, äh, uh, ist ein Rieser, Hexen, Randa. genau, genau, Rangda, ja, ist, das ist ein Maske. ja, so. Randa ist eigentlich die Böse. Genau, Böse, Böse. Hexe. Da, da ist es, Randa, Randa Gesicht. Das ja. ist die die zeigt das. Das sieht man so, was Randa bei Baron Tanz, ja, auf Bali. Genau. Da gibt es auch schon jede Zeit so Baron Veranstaltungen, mhm. ja. Dann zeigt dann auch diese Figur Baron, Asranda. Ja. ja, dann ist es auch Randa. Ja, ja. Ich ja, etwa. Ja, genau. Ja. It's a häufig masculine motif. Yeah, very sweet. It's a film of Ramayana and people's film. Like Because we come to the uniform, make open the temple, and start from Ballet Capture, but not stick left. Make some right side, go right side. Uh, Because the good thing is the right side. The symbol white color, mm -hmm. and uh, left the left side is black color. Black is uh, okay. the bad thing. So. What, what the good thing? Ja, so auch okay. wieder eine kleine Information, ja? äh, das ist ja jetzt, äh, da sind ja zwei Eingänge, heißt es ja, an dem Eingang kann man ja nach links oder nach rechts gehen, ja, das heißt, ja, links geht ja in die, Rech äh, in die schlechte Richtung hin, ja, und dann rechts in die gute Richtung, das heißt, gute Geister, sowas ne? normalerweise geht man ja rechts rum, ja, weil man immer was Gutes haben will, ja, und dann, Böse Geister zum Beispiel kann immer geradeaus reinlaufen in Tempel, aber da ist Schutz da. Das heißt, es wird ein Tempel von bösen Geistern irgendwie geschützt. Das ist ja. Ja. Da ist es ein Ramayana, ist aus Ramayana-Geschichte. Ramayana. Geschichte, ja. nee, nee, aber Rama. Also? Ja, Ramayana. Oh, aus, aus, aus der Fabeln. Ramayana, aus der Geschichte. Ja, ja. Juga, ja die Patronen, die haben wir gemacht. Pranayama. Atem. Also. Also. Pranayama. Prana Pranayama ist die, die Atem. Ja. Verbindung zwischen Körper und Geist. Ja. Pranayama.